Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Krässlich heiß heute. Leidet ihr auch so wie wir? Aber trotzdem, ich sage euch ein paar Informationen zu unserem Livestream. Ihr könnt unsere Livestreams ab sofort über Twitch anschauen. Wir besprechen noch mit Twitch, ob wir auch auf YouTube streamen dürfen. Ihr habt dadurch Vorteile, wie zum Beispiel Emoticons, wie zum Beispiel den, den oder den. Wir sehen uns jeden Samstag um 20 Uhr auf Twitch. Ich hoffe, ihr seid da. Hier kommt ihr zu dem Video, wo ich den Playbutton auspackte und ausgeflippt bin. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und hier könnt ihr abonnieren. Über euer Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Schönen Tag für uns alle. Euer Marmeladenoma und Enkel Janik.